Hallo, in diesem Video, was auch mein erstes Video ist, weswegen ich ein bisschen aufgeregt bin, werde ich ähm, dir die 10 Gründe nennen, warum du wissen solltest, was Jobcrafting ist. Und ähm, ich bin Antonia, Psychologin und Coach und habe mich selbst zur Botschafterin des Themas Jobcrafting ernannt. Und warum? Ähm, weil ich finde, dieses Thema, dass Menschen in ihrem Job irgendwie festsitzen und den eigentlich nur über sich ergehen lassen und einfach unzufrieden sind. Das, das, das beschäftigt mich wirklich sehr und ich könnte da ewig drüber reden, wie ich, sag mal, unlogisch und unnützlich es finde, wenn Menschen auf der Arbeit sitzen und dem Potenzial nicht nutzen können und es einfach brach liegt. Deswegen fange ich heute an mit diesem Video an, ähm, dir zu erzählen, was die zehn Gründe sind, warum du wissen solltest, was Jobcrafting überhaupt ist. Die zehn Gründe, warum du wissen solltest, was Jobcrafting ist im Schnelldurchlauf. Der erste Grund, die Wissenschaft sagt ja, die Praxis ist weitestgehend noch ahnungslos. Du kannst damit nutzen, was schon da ist, also nichts, was man neu erfinden muss. Es trifft den Zeitgeist, es hat zahlreiche wissenschaftlich bewiesene Vorteile. Wirklich alle, die arbeiten, haben was davon. Ein Anfang ist sehr, sehr schnell gemacht, also du musst nicht viel vorbereiten, um damit loszulegen. Es hat eine nachhaltige Wirkung, weil wenn du es einmal gemacht hast, vergisst du es nicht wieder. Ähm, wer seinen Job craftet, der nutzt seine Stärken und Talente, was ebenfalls viele Vorteile hat und man kann Jobcrafting wirklich schnell umsetzen und hat schnell Resultate und es verändert sich sehr schnell etwas. Und der Zehnte Grund ist, wer tut es nicht gerne vor der Welle schwimmen, der Erste sein, dieses Thema ist noch nicht allzu bekannt, vor allem nicht in Deutschland und wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du der, die Erste sein und Vorreiter sein und dich mit anderen Leuten darüber austauschen, wie das für dich funktioniert. Für die genauere Erläuterung werde ich mich hinsetzen und noch ein paar Gäste dazu holen. also ähm, bleib gespannt, wir sehen uns gleich wieder. So, ich setze mich. Und dann kann es losgehen. Bevor es losgeht mit den zehn Gründen im Einzelnen, will ich euch noch die Gäste vorstellen. Ähm, die werden mir ein bisschen helfen und dir ein bisschen helfen, die Gründe wirklich ähm, zu verstehen und in den Alltag zu holen. Wir haben einmal den Paulus. Das ist ein selbstständiger Coach. Dann gibt es noch die Pauline, eine Solopreneurin. hat sich auch selbstständig gemacht. Ähm, ist Mama. Und... Ich bin noch nicht, wir können uns das auch gemeinsam noch ein bisschen ausdenken. Ich weiß noch nicht genau, ähm, was sie macht. Sie macht was mit Papeterie. Das ist ein sehr steckenpferd, aber sie ist sehr multipassioniert -pass und hat sich noch nicht so richtig gefunden ähm, und probiert sie noch ein bisschen aus. Dann haben wir die PNG GmbH, ähm, ein Unternehmen, in dem Menschen arbeiten und auch für dieses. Unternehmen, gibt es zehn Gründe, warum das Unternehmen wissen sollte, was Jobcrafting ist. Dann haben wir die Paula, das ist eine Angestellte und ebenfalls den Paul, auch angestellt. Die gehen wir dann noch näher ein. So, ich fange an mit dem ersten Grund. Und der erste Grund, habe ich ja schon erwähnt, ist, die Wissenschaft sagt ja, die Praxis sagt na ja. So, was meine ich davon? Äh, was meine ich damit? Nicht davon. <lacht> ähm, wissenschaftlich ist das Konzept seit 2001, da hat es angefangen, ähm, untersucht, also schon über 20 Jahre, die Nachteile, die Vorteile, wie es funktioniert, ob es andere, bessere Theorien gibt, also ähm, rund, hoch und runter geforscht an dem Thema, ähm, ist natürlich immer noch spannend, aber es ist einfach schon eine Basis da. Und ähm, ist jetzt nichts, was super neu ist und wo man vorsichtig sein muss, ob sich das wirklich bewährt. Ähm, was meine ich mit die Praxis sagt, naja, ähm, es ist einfach noch nicht viel untersucht worden in der Praxis, in der großen Praxis. Vor allen Dingen nicht in Deutschland, in ähm, Amerika und vor allen Dingen in skandinavischen Ländern ähm, liest man öfter mal darüber. Leider kann ich keine der skandinavischen Sprachen, deswegen ähm, kann ich euch da nicht mehr erzählen und warum ist das jetzt sowohl für Paulus, Paula, Pauline und Paul, für alle fünf in diesem Fall, ist das ein Grund, warum sie wissen sollten, was Jobcrafting ist, weil es einfach ein wissenschaftlich fundiertes Konzept ist. So, der zweite Grund. Jobcrafting ist jetzt kein neues fancy Konzept, irgendeine Innovation, sondern mit Jobcrafting nutzt man, was da ist. Denn sowohl Paul... Als auch Paula ähm, machen das schon in ihrem Job. Ähm, Paula macht das zum Beispiel, indem sie ähm, weiß, dass sie morgens besonders konzentriert ist und versucht, sich möglichst dort keine Calls hinzulegen, sodass sie von ähm, 8 bis 10 Uhr wirklich Ruhe hat und konzentriert arbeiten kann. Das ist schon Jobcrafting, also das machen einfach schon Mitarbeiter, muss man nichts Neues erfinden. Das ist sehr praktisch. Paul macht das auch. Um, der weiß, dass er um, besser um, arbeiten kann, wenn er die Ideen, die er hat, im Team nochmal bespricht und sich da neue Impulse holt und deswegen sorgt er dafür, dass er regelmäßig in der Woche sich mit anderen austauscht. Auch das ist Jobcrafting, also das wird schon gemacht. Um, Paulus, unser selbstständiger Coach, muss sich seinen Arbeitsalltag ja völlig selbst strukturieren und auch da. Um, nutzt er bestimmt schon Prinzipien, die in Jobcrafting enthalten sind. Da gehen wir auch nochmal näher drauf ein. Ähm, Pauline, unsere äh, Mama, selbstständige Mama in der Papeterie, ähm, dem geht es ähnlich wie Paul, Paulus. Also da muss ich gar nicht mehr sagen. Sie muss sich auch ihren Alltag selbst strukturieren und herausfinden, wie sie am besten arbeitet. Und was bedeutet das für die PNG GmbH? Ganz einfach, äh, dadurch, dass sie da nichts... Neues erfinden müssen. Sie können einfach auf Mitarbeiter zurückgreifen, die Jobcrafting sowieso schon betreiben. Ähm, das ist natürlich sehr praktisch, weil, wie gesagt, sie müssen sich nichts Neues ausdenken oder irgendwas ähm, von Grund auf neu beibringen. Es ist einfach schon eine Grundlage da. Das war Grund Nummer zwei, warum man wissen sollte, was Jobcrafting ist. Grund Nummer drei ist, Jobcrafting trifft einfach den Zeitgeist. Ähm, ich will jetzt nicht genau darauf eingehen, was, was, was heute in der heutigen Arbeitswelt, in der Welt sowieso los ist. Trotzdem äh, möchte ich ein paar Punkte rausgreifen. Beim Jobcrafting, da wird der Mensch in den Fokus gestellt. Es geht um den Mitarbeiter. Das ist nichts, was von oben top down passiert, wo das Management sagt, mach das jetzt. Sondern wie gesagt, das machen Mitarbeiter meistens schon. Und es geht bottom up, von unten ähm, wird dort Verantwortung übernommen, Eigenverantwortung ähm, und der Job gestaltet. Natürlich äh, muss man darauf achten, dass dann nicht alles an denen hängen bleibt. Also vor allem bei Paul und Paula, weil die sind ja auch noch im Unternehmen und auch das Unternehmen hat dann eine gewisse Verantwortung, damit Jobcrafting äh, funktionieren kann. Für äh, die PNG GmbH ist es besonders wichtig, wichtig dass Jobcrafting äh, den Zeitgeist trifft, denn äh, zum Beispiel Thema Personalisierung. Man kann heutzutage alles personalisieren, wenn man jetzt an Kunden denkt, für Kunden. Man kann sich seine eigenen Schuhe designen. Warum kann man das nicht auch mit seinem Job, mit seiner Rolle, mit seiner Arbeit machen? Das äh, trifft den Zeitgeist, äh, weil es immer wichtiger wird, dass die Menschen den Sinn äh, in ihrer Arbeit sehen und eine sinnvolle Tätigkeit machen wollen. Sie wollen Balance, sie wollen... Ähm, Selbstbestimmung und vor allen Dingen wollen sie zufrieden und sein und Freude bei der Arbeit haben und ähm, genau das war der dritte Grund, Jobcrafting trifft den Zeitgeist der vierte Grund ähm, Jobcrafting ist ein Konzept, das stärkenorientiert ist das heißt es konzentriert sich auf die Stärken und nutzt diese, das ist immer von Teil von Vorteil, wenn man darauf aufbaut was da ist <lacht> und ähm, sich nicht darauf konzentriert was nicht da ist und auch ähm, hier ist das vor allen Dingen eine richtig gute Sache für Paul und Paula, wenn sie ihre Karrieren entwickeln wollen. Und auch für Pauline und Paulus, die sich in ihrer Selbstständigkeit bewusst darüber werden, was dann ihre Stärken sind und darauf aufbauen. Der fünfte Grund, warum man wissen sollte, was Jobcrafting ist, es hat sehr, sehr viele Vorteile. Da komme ich auf den ersten Grund zurück. Wissenschaftlich bewiesen wenn ich ein paar, denn ähm, da wird es bestimmt noch ein extra Video geben, was äh, Pauline, Paulus, Paul und Paula und auch die P&G GmbH davon haben. Nur kurz angerissen, es ist gut für die Gesundheit, ähm, es steigert das Engagement bei der Arbeit und auch die Zufriedenheit. Es gibt noch viele andere Sachen, aber die drei sind mal genannt. Also auch darum sollte man wissen, was Jobcrafting ist, weil es einfach sehr viele positive ähm, Konsequenzen nach sich zieht. Grund Nummer 6, warum du wissen solltest, was Jobcrafting ist. Alle haben was davon. Also wenn du das Thema aufbringst ähm, als Angestellte wie Paul und Paula, dann hast du was davon und dein Unternehmen hat was davon. PNG GmbH hat auch was davon. Und auch selbstständige Coaches oder andere ähm, Solopreneure haben nur positive Sachen davon wenn sie sich damit beschäftigen, was Jobcrafting ist und lernen, es anzuwenden. Der, ich muss noch kurz nachgucken, der siebte Grund, warum du wissen solltest, was Jobcrafting ist, es hat eine nachhaltige Wirkung. Es ist nichts, was du wieder vergisst, das ist nichts, was du jetzt einmal lernst, eine abgehobene Theorie, wo du einmal einen Vortrag hörst und danach hast du es vergessen, sondern das lernst du, wendest du einmal an und dann machst du es immer wieder. Und du baust darauf auf, du kannst das im ähm, ganz, ganz Kleinen starten und kannst dann immer größer werden, je nachdem, wie die Umstände sind. Äh, Paula könnte zum Beispiel überlegen, wie sie ihre Zeiten noch besser nutzen kann und sich so Gedanken darüber machen, zum Beispiel, was zu ihrem Biorhythmus passt und auch zu ihrem Menstruationszyklus zum Beispiel. Sie könnte halt dafür sorgen, dass eine Balance besteht, dass sie äh, ihre Hochenergiephasen äh, sowohl für sich selbst, für ihre Freizeit, ihre Familie, als auch für die Arbeit nutzt und ähm, das wäre ein Beispiel, wenn man das immer größer aufziehen könnte und es eine nachhaltige Wirkung bekommt. Wie gesagt, wenn sie einmal weiß, wie ihr Biorhythmus funktioniert und wie sie ihr Leben darauf abstimmt, dann wird sie das immer wieder tun. Das vergisst man nicht einfach. Wenn man es mal nicht schafft, im Arbeitsalltag sich danach zu richten, dann weiß man wenigstens, wie es geht und kann jederzeit wieder darauf zurückgreifen. Weiter geht's. Der Grund Nummer 8, warum du wissen solltest, was Jobcrafting ist. Es ist wirklich schnell umsetzbar. Wie gesagt, das ist etwas, was du höchstwahrscheinlich schon mal getan hast, ohne es zu wissen. Und ein Anfang ist wirklich leicht gemacht. Ähm, wie das geht, das würde jetzt den Rahmen dieses Videos sprengen. Ich habe schon ein paar Beispiele genannt. Ähm, Pauline auch als Montpreneurin könnte sich ähm, zum Beispiel überlegen, Buchhaltung macht ja keiner gern. Äh, wie gestalte ich ähm, jetzt die Buchhaltung aber so, dass mir das leicht von der Hand geht? Zum Beispiel ist sie sehr technikaffin und wenn die Buchhaltung komplett auf ihrem Handy möglich ist, dann macht sie das halt mal schnell nebenbei und ähm, hat dann nicht mehr so eine Version dagegen, Das wäre jetzt ein Beispiel. Das ist wirklich ganz schnell umzusetzen, dann lädt man sich halt die Software runter auf sein Handy, wenn sie eine App hat oder man wechselt halt die Software, sodass sie auch auf dem Handy verfügbar ist und passt das an, sodass es für sich, für einen selbst, in dem Fall für Pauline, funktioniert. Genau. Dann Grundnummer, wir sind jetzt schon bei 9. Dadurch, dass es so schnell umsetzbar ist, dass jeder schon mal macht und jeder schon mal gehört hat, kommen auch ganz schnell Ergebnisse und ähm, auch Veränderungen. Also Der Arbeitsalltag verändert sich sehr schnell und auch für die PNG GmbH wird sich ähm, ein Wandel zeigen, wenn sie das in ihre Unternehmenskultur mit einbauen wollen, Jobcrafting. Und auch für Paul und Paula wird das ähm, sofortige Auswirkungen haben. Wenn sie erfahren würden, wie man das strategisch anwendet, Jobcrafting. Und damit wären wir beim zehnten und letzten Grund. Gut, dass ich zehn Finger habe und es zehn Gründe sind, das war keine Absicht. Ähm, wenn du weißt, was Jobcrafting ist, dann wirst du einer eine der Ersten sein, sowohl als Selbstständige, als Angestellter als auch als Unternehmen. Also einfach noch nichts, was super bekannt ist. Und ähm, Wenn du dir das auf ich sage mal, die Fahnen schreibst oder dich einfach mal damit probierst und dich mit Menschen darüber unterhältst, dann ist das einfach ein richtig gutes Gesprächsthema. Man kann sich da gut austauschen, weiterhelfen. Du kannst also eine Art Pionier sein. Und ähm, das ist doch mal ein guter Grund, um sich mit etwas zu beschäftigen. So, ähm, das waren alle zehn Gründe. Ich hatte meine Spickzettel. Ich hoffe... Pauline, Paula, Paul und Paulus konnten ähm, das noch mal deutlicher machen, warum Jobcrafting etwas ist, worauf du auf jeden Fall wissen solltest, was das ist. Und ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, dich jetzt näher damit zu beschäftigen. Eine Sache wollte ich noch sagen, weil ich ein großer Fan von Transparenz bin und weiß, dass alles äh, zwei Seiten hat. Es gibt zwar auch viel Grau, aber zu jedem Schwarz gibt es auch ein Weiß. Ich jetzt, habe jetzt sehr positiv von Jobcrafting gesprochen. Doch es gibt auch ein Aber, und die Stimme ist bestimmt auch bei dir <lacht> schon laut äh, geworden, ah, da muss doch immer Schlechtes dran sein, es können ja nicht immer nur so positive Sachen sein, gibt es, es gibt Schattenseiten, es gibt äh, Negative, es gibt Dinge, bei denen man aufpassen muss, wenn man Jobcrafting anwendet. Ähm, wenn du da mehr wissen willst, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst und ähm, dir die nächsten Videos anhörst. Unter anderem wird es auch um die Schattenseiten von Jobcrafting gehen. Ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen, lasst mir gerne ein Feedback da und wir sehen uns!